Hallo und herzlich willkommen auf Redestone krafter und heute mal wieder auf den Server Marble.mc.de Dies ist, wird die erste Teil sein von den Freizeitpark-Bauen. Ihr seht schon, hier ist der Anfang und ja, alles könnt ihr in der Servervorstellung euch anschauen. Ja, die erste, Achtung habe ich schon, jetzt schon gebaut, aber den Rest hier werden wir hoffentlich zusammen machen. Naja, dann werden wir erstmal sehen. Also ich... Will persönlich noch einen Freefall Tower hier reinmachen. Ich weiß da nicht, wie ihr das wollt, aber ich würde gerne einen Freefall haben. Dann waren wir auf jeden Fall schon mal die Warteschlange für den. Und da wir hier aber auf dem Server sind, haben wir hier auch natürlich welt -Edit drauf. Ich meine, aber kein welt ist. Nein, ich weiß nicht, alle IDs auswählen, ich weiß nur die von Quartz. Okay, so. Oh. Oh, die Spawn... Warte, ich muss... Ich muss zu Spawn. Der probiert zu joinen, aber... Ich kann... Ich finde ich nicht... Ah, also kann nicht wegen, den, äh, wegen der Spawn... Protection, wenn... Äh in der 1,8 Joint dann kann man hier nicht hingehen, weil dann wird man hier drauf gekickt Ich mach die jetzt mal weg Okay, dann wird er Okay das heißt jetzt erstmal die Warteschlange, die machen wir draußen, oder die. Also Ich weiß noch nicht so ganz, was ich hier für Sachen machen soll. Das heißt, hier kommt modern sozusagen hin, aber da keine Ahnung und da auch nicht würde Winter oder so machen, nein keine Ahnung. Lass es ist mal überlegen Machen wir einfach so ein Zaunteil. Dann laufen die hier so drüber alle und dann irgendwie richtig es zäh. Kann man das nicht. So da okay. Aber jetzt heißt es erstmal den wirklichen Tower bauen. Also, ich hätte es gerne, dass hier so Lampen sind, die permanent leuchten, an den Seiten, so. Und daneben dran sollen dann so, Stangen sein. Ups, nein, da kommt dann am Ende Redsplug rein. Ich mach da erstmal Redson noch rein oder nach Okay Jetzt aber Ach, kann ich kann ja nicht schnell Luftplatz hin oh. <lacht> Okay, so ähm, Dann hier runter Slash slash replace 0 out replace 0 155 double points sounds good Technik für den Tower werden wir natürlich auch zusammenbauen, aber den muss man jetzt weitermachen. Also Move, nice. Dankeschön. So, Und das hier machen wir noch ein bisschen größer. Man steht da hier in einem Viereck Wie werden wir es machen? Wollen wir machen, dass man dann so auf Stufen drauf geht oder so und dann fahren die hoch? Oder sollen wir es in Loren machen? Also so, dann und dann fallen die am Ende so runter und du bleibst dann halt so ein bisschen noch in der Luft, dass die schneller unter runtergehen. Oder keine Ahnung, ich ist nicht so ganz, wie ich das am besten machen soll. Aber dann würde ich so Amos dann so unten hin, machen, die dann immer so, die hier nach oben klonen sozusagen und dann oder setzen eher gesagt. Danach, wenn die runterfallen, dann ja. Was ist halt sowas? Euer mit TP, hm. den, den, den der oder? Ich mache einfach mal dem Stil. Hm. Ne. Das wird witzig. Aber erstmal seid ihr dran, dann in die Kommentare zu schreiben, wie ihr das haben wollt, mit ob das dann so wirklich so Quarzstufen sein sollen oder ob man sich eine Lore reinsetzen soll. Okay. Dann soll der so hoch sein oder soll der höher sein? Okay, das ist noch ein bisschen tief. Da machen wir noch ein bisschen. Da können wir ja noch ein bisschen höher machen. So, noch ein bisschen. Ja. da unten Also ihr wisst in die Kommentare schreiben Ja, wie Ihr das haben wollt, ob dann diese Stufen jetzt hochfahren sollen oder nicht Aber jetzt wollen wir erst noch das oben dran Also dieses Der diese Platte da oben drauf da werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Versuche für mehr ja, Versuche für auch die gut zu dekorieren. Okay, noch eins besser da drüben gemacht? Das war eine 3. Naja, das sieht komisch aus. Ja, das sieht auch komisch aus. Ähm, ja. Okay, das sieht auch komisch aus. Das ist halt so. Hier sieht komisch aus. Okay, es sieht trotzdem jetzt komisch aus. Naja. Er läuft mich keinen auf. Okay, ich habe den Kreis auch noch so gemacht. Das wird wir schon noch ein bisschen dicker machen. Ach, je. Ach ich kann nicht abbauen. Oh. Slash slash copy. Slash slash paste. Sieht auf jeden Fall schon besser aus, finde ich. Ich lasse es dann nur noch ein bisschen mehr Details reinbringen. Vielleicht so. Wenn es auch so oben und unten ist, dann sollte das doch eigentlich relativ okay aussehen. Okay, nein, das wird dann komisch aussehen. Aber ah, wenn ich anders andersrum hin mache, sieht es bestimmt besser aus. Okay. Ja, es sieht auf jeden Fall besser aus. Also sieht das so ein bisschen abgerundeter aus. Also ich persönlich finde das dann besser, wenn es so abgerundet ist. Was machen wir dann auch hier nach oben? Ups! Jetzt will nicht. Was wollen die denn jetzt noch? So, ja. Ähm, ja, gut, das wird jetzt lustig. Okay, so erledigt. Jetzt sind noch oh, oh nein doch nicht. Erledigt. So, hier noch. Jetzt oben. Jetzt wissen wir ja ungefähr, wie es aussehen wird Das heißt, die können wir hier schon mal abbauen Dann können wir das besser hier auf dem Platz sehen Du die nicht immer noch mal abbauen, die Böcke hier Ah, oh, Mist So Dann Mal los ich, ich, Da oben sollte jetzt Genau JETZT Eine Infokarte aufblocken und da könnt ihr dann ähm, abstürmen, wie ihr das lieber haben möchtet, mit den Quarzstufen, also mit den Stufen, die ich wahrscheinlich aus ich weiß, anderen Material machen werde, oder aus Loren. Naja, falls ihr es auf dem TV schaut, dann seht ihr die Infokarte nicht, aber auf dem Handy oder so seht ihr die, oder auf dem PC. ja irgendwo... oh, nee. ich habe ich habe hier einen Fehler gemacht ist mir aber ganz spät erst aufgefallen deswegen hat das so komisch ausgesehen das ist immer noch irgendwas falsch oder ja, nein diesmal stimmt aber wieso passt das denn dann nicht dran so so Klick, klick. Klick, klick. Aha. Okay, jetzt sind noch hier die, aber die brauchen bestimmt nicht so lange wie die davor. Oh, was ist denn jetzt passiert? Ist das ja ausgewählt Bestimmt. noch ein bisschen also okay das sieht doch ein bisschen komisch aus also ich meine jetzt nicht sondern die Form halt den Kreis meine ich halt jetzt Warum sieht das denn so komisch aus? Könnt ihr bessere Kreise bauen? Also ich kann das nicht, wie ihr vielleicht seht. Nächstes Mal sollte das auch mit Kreisen bauen. Weil das kann es bestimmt besser. Naja. Okay, auf jeden Fall sieht das komisch aus. Ich glaube, das werde ich noch irgendwann mal bearbeiten. Vielleicht mit euch, vielleicht auch nicht. Vielleicht macht es das auf, Also, ich hoffe, ihr habt abgestimmt bei, den, bei der Infokarte. Und ja, dann würde ich sagen, das war's mit dem Video und ciao, Leute.